Und somit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Hallo! Du musst aber auch annehmen. Jo, oder? Oder bist du afraid of defeat? <lacht> hm. Nee. Are you afraid to lose, little Alex? <lacht> Ich habe hab, hab jetzt die, ich habe jetzt, aber ich habe Taste weiß mal nicht mehr den Rapper drin. Das Stimme. Okay, also Rapper war eigentlich schon sehr geil. Ja, ich habe, ich hab jetzt den angehenden Streamer. Angehenden Streamer, lore Das ist ja witzig, das ist ein witzig, das ist witzig zu ja. But I answered all your comments. <lacht> Ah, mit platzieren! Oh, fuck. Ist aber ja auch geil. Ah, du willst doch geil. <lacht> da aufgehen. Ja? Ich will die Dubstep-Kanone, Alter. Die Dubstep-Kanone? Was passiert mir da mitten ins Gras eigentlich? Das geht nicht. Drei Sekunden noch? Ich will dich auch haben. Hä? Hey? Ich mir Oh ja, halt die Team. Ziege. Okay, passt mir mal trotzdem. Okay, merken wir uns fürs nächstes Mal, das Platzieren müssen wir da wieder ausmachen. Nee, aber ich finde das ich ganz find... gut eigentlich. Du willst mit Platzieren spielen? okay. Nee, nicht immer, aber wir können es immer mal machen. das? spawn halt auf. Es <lacht> ist so eine Mine, ne? Ja, so Tankmine. Ah ja, eben gedacht, so Kisten ganz am Anfang. Bist du Einhorn? Ja? ja. Kleiner Einhorn, du. Ich weiß schon, dass ich mit der ersten <lacht> den mache. Voll Kanone Voll Dubstep-Kanone auf den da unten. Na, <lacht> <lacht> <lacht> La, er startet halt echt mit dem. Ähm. <lacht> auf dem Alex? Das funktioniert halt echt. Aua. Idiot, <lacht> Rift. das Aber immerhin zu niceer Musik. Alter, er ist net fucking Pinata. Geil. Geil. Remember, oh, ich kann mit. Sehe nur ich in dem Mode nicht, wie deine Würmer wie, wie die Würmer heißen oder sieht man das einfach nicht? Basics. Hallo! Hallo Bagger. Ich, ich kann es auch nicht einschalten. Ey, was haben wir denn da alles? Das früh würde ich vermuten. Oh, wir haben die Drohne. <lacht> was? Wenn das halt so macht, im Zweifelsfall legt man eine Granate rein und macht das gleich viel wie meine uh, Awesome Tapste. Wir haben unendlich Granaten. Die Einhörner sind nicht so flexibel beim Be bei der Bewegung. Also doch, doch. anscheinend doch. <lacht> Ich finde das Spiel mal schon viel besser. Ich bin ja, einfach nur ultra lucky, dass meine Granaten heute zu fail sind. Warte was? 4 Sekunden, oder? Ja, wir haben nur 30. Naaa! No! Ich hab grad aufgedrückt. Okay, ups. Wir haben das gerade erst jetzt checkt, dass wir so wenig Zeit ne? haben. <lacht> Macht nix. Kann nicht alles haben im Leben. Lur. Ich habe gedacht, das geht sich vielleicht aus. Halt's ja aus. Oh, I'll find something else I can use. Meinst das ist eine gute Idee. Ja, war ganz schlecht. Die Cluster. Fuck! Ja. So. Ja. Ganz langsam ist die Mine auch gefallen. Du Lacker. <lacht> <lacht> <lacht> das ist super. Springen müssen wir belieben. Und ich muss Granaten werfen, bis sie üben. <lacht> ja, warum das BMD ist meiner Meinung nach jetzt komplizierter als alle anderen davor. Außer man spielt auf Anfänge. Ich finde gerade das Granatenwerfen gar nicht so kompliziert im BMD. Hallo. Das ist gut, ich glaube du kannst mich nicht wirklich treffen. Nö. Ich hatte ja das. Der, der Stacheldraht sounder macht mega Damage, oder? Hm. Ich glaube nicht. Ja, was machen wir da mit dir? 4 Sekunden nur noch? Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Alter in der Zeit schaffen wir nichts anderes, Rohr, in vier Sekunden. <lacht> Are you using hacks. Yeah. Mm. <lacht> I've got a new game to try out today. Hey, broken jump. Nee, nix, nix, nix. Nix gut. For just a short video. Hey guys. Oh. Komm, das muss doch am Arsch. Natürlich. Zwei 8 äh, HP. Hier. Ja. Oh ja, und das hittet natürlich und das macht das wahrscheinlich. Nein, nicht mal. Ja, nicht mal ne? Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass es jetzt reicht. Einfach nur, weil es deine Schuss war. Ehrlich gesagt habe ja, ich sag, hab mir gedacht, das wird knapp, aber es geht sie aus. Ja. Weil die erste Klasse irgendwie so viel gemacht hat, kommt mir vor. Was bist du? Was kann das Ding? Ich muss das jetzt ausprobieren. <lacht> nicht so viel unsubscriben, Leute. Was? Hä? Äh? Wo hast du das hinzu? Oh! Das ist eine Rakete, die erst von ankommt! Oh Bullshit! Und ich weiß aber nicht wo! Ja? Ich seh's auch nicht mehr! <lacht> Sentry Turret, echt jetzt! Nooo! Oh. Lol, das ist noch die lila Feuer. Ist ja krass. Aber macht fast kein Damage. Oh nee. Er hat mich gar gut gemacht. Was hast denn du schon wieder? Oh, Luftangriff. Aua! Was? Auf dem Kaktus! This area is okay, das geht. Wenn, die, wenn die der Kaktus jetzt noch Damage machen wird. Das ist ja halt echt sichtbar. Ja, das sehr ja schon nice. Ach komm, du kannst doch nicht immer Clusters nach dem werfen. Nee da? Nee, das ist ja langweilig. Ich bin gerade nur Now we gotta find somewhere to camp for the night. Fuck. Oh, I need to find a way out. <lacht> Lecker. Das ist auch zu geil. Oh, was hast du vor? Das geht sie nicht aus. Komisch. Aua. Halt auf Squanchy. Heilige ja, 100 Aber die springt wieder zu viel. <lacht> <lacht> es ist so ein Bullshit in diesem Game. Es fliegt halt einfach alles 80.000 Kilometer weit. Ja schön, ich wusste, dass du auf den ziehst, aber das war mir halt scheißegal. Andererseits war es sowieso klar, dass dein Lack reicht dafür. <lacht> Boah! <ey. lacht> manchmal regt mich das echt auf. Oh geil. Ich finde das super. Dein Lack ist halt manchmal echt unbegreiflich. <lacht> <lacht> Ich verstehe echt nicht, <lacht> wie ihm so viel Glück haben kann. Okay. <lacht> es ist einfach. Was <lacht> ist denn durch wieder? Ein Boot? Ich hab ein Boot und es <lacht> <Und's> kann. Moment hat er dann bitte angamed. Es gibt drei Möglichkeiten. Wie weit kann man sowas anziehen? Auf jeden Fall nicht so weit. Take every opportunity that was der fuck ist das? Achso, die Drohne. Hey, was macht die? Damit kannst du Items einsammeln. Das war's? Ich will noch Damage. Und das trifft dich nicht. <lacht> <lacht> Ich Wenn du die geworfen hättest, sie getroffen, einfach nur weil sie da hinten abprallt. Wer über einen Kaktus zurück und getroffen hätte. Ja, sicher. Ich sag dir mal, wenn wir richtig aim. <lacht> oh, oh, oh, oh. Ich meine, drückst drückt halt random irgendwas, aber es funktioniert halt. <lacht> Geil. Du bist so ein Dreckslacker, das ist auch das... so nice. Die österreichische Himmelrohr. -Himmel <lacht> das war schon ganz ein gutes Game. Show you what one of these can do. <laughs> <laughs>